Eine gescheiterte Entführung. Hallo, darf ich dich was fragen? Eine dunkle Männerstimme. Nicht unsympathisch, aber unbekannt. Deshalb sagte sie nichts. Hast du hier irgendwo einen Hund gesehen? Ich suche ihn schon seit Stunden. Das Regenwasser lief ihr in die Stirn und sie wischte ihr Haar zur Seite. Nein, hier war kein Hund. Sie ging weiter. Der Mann fuhr neben mir her. Darf ich dir wenigstens ein Bild von ihr mitgeben? Falls du ihn siehst oder jemand aus deiner Familie, könnte dir uns anrufen. Na gut. Sie machte zwei Schritte auf den Wagen zu. Der Mann kramte im Handschuhfach. »Mist, hier sind keine mehr. Ich muss eins aus dem Kofferraum holen.« Der Mann war ausgestiegen und eilte zum Kofferraum. »So, hier ist es.« Er winkte sie heran. Es war ein Werbeprospekt von der Drogerie. Im selben Moment packte der Mann ihren Arm. Bevor sie schreien oder sich losreißen konnte, hatte der Mann sie an den Haaren gepackt und presste ihr ein feuchtes Stück Stoff aufs Gesicht. Dann wurde sie bewusstlos.« obwohl sie ihre Augen aufschlug, blieb es um sie herum dunkel. Sie begann zu weinen und als ihre Angst immer größer wurde, zu schreien. Der Boden unter ihr rüttelte und schwankte. Die Erkenntnis ließ sie erstarren. Sie verstummte schlagartig. Sie befand sich im Kofferraum eines fahrenden Wagens. Furchtbare Dinge schossen ihr durch den Kopf. Sie begann, um Hilfe zu rufen. Immer und immer wieder, bis ihre Kehle wund war und ihr die Kraft für weitere Schreie fehlte. Ihre Augen brannten, Tränen liefen ihr über die Wangen. Es knallte. Gleichzeitig traf den Wagen ein harter Schlag. Der Wagen schien unkontrolliert über die Fahrbahn zu schlingern. Dann gab es einen Ruck und der Wagen stand still. Türen knallen, die schrille Stimme einer Frau. Sind Sie verrückt geworden? Hilfe! Ich bin hier drin! Hilfe! Der Kofferraum wurde aufgerissen. Der Mann beugte sich über sie und presste ihr die Hand auf den Mund. Sei still oder ich drehe dir deinen dürren Hals um. Was machen Sie denn da? Sichern Sie gefälligst die Unfallstelle! Er grabst nach etwas, das halb unter ihr lag und richtete sich auf. Sehen Sie, das war ein Dreieck er knallte den Kofferraum zu. Die gedämpfte Frauenstimme. Wird ja auch Zeit. Die Polizei wird auch gleich hier sein. Ich habe sie angerufen. Die Polizei? Die Schritte des Mannes eilten um den Wagen. Der Motor wurde angelassen, doch er gab nur ein kurzes Tuckern von sich. Stattdessen drang ein scharfer Geruch in den Kofferraum. Rauch! Brannte der Wagen? Sie hörte Schritte auf dem Asphalt. Dann wurde es still. Wollte der Mann sie in den brennenden Wagen zurücklassen? Sie begann zu schreien. Polizeisirenen! Das Martinshorn eines Feuerwehrfahrzeuges. Die Kofferraumhaube wurde aufgerissen, ein Feuerwehrmann blickte auf sie herunter. Er zog sie aus dem Kofferraum. Als sie seine Kollegen erreichten, explodierte hinter ihnen der Benzintank. Ein verfallenes Haus im Wald. Verborgen hinter zwei mächtigen Trauerweiden stand das Haus am gegenüberliegenden Ufer. Bei Tageslicht sah es harmlos aus, dennoch spürte sie, wie sich eine Gänsehaut auf ihren Armen bildete. Sie standen im ehemaligen Garten. Dort, wo früher einmal eine Rasenfläche gewesen war, breiteten sich nun Himbeersträucher, Gestrüpp und junge Birken aus. Das Haus befand sich auf einer Lichtung nahe des Seeufers. Aus der Nähe sah es genauso aus wie auf dem Bild in der Zeitung. Alt und unheimlich. Efeu überwucherte den größten Teil der Steinmauern. Vögel hatten darin Nester gebaut. Auf dem Dach fehlte eine ganze Reihe Ziegel. Die Giebelfenster waren zerschlagen. Selma fragte sich, wie es wohl im Innern aussah und erschauderte. Sie fürchtete sich vor dem, was sie darin finden könnten. Zu ihrer rechten, zur Seeseite des Hauses, lag eine überdachte Terrasse. Zur linken erstreckte sich der Garten, der viel größer war, als sie vermutet hatte. Eine riesige, überwucherte Rasenfläche. Bäume, dahinter Wald. Sie hielt sich rechts und inspizierte die Terrasse. Ein klobiger Schaukelstuhl lehnte an der Hauswand. Das dunkle Rechteck daneben konnte eine Tür sein. Die rote Farbe war bis auf ein paar gezackte Flecken abgeblättert. Der Holzrahmen war am unteren Ende gebrochen, so dass sie schief in den rostigen Angeln hing. Ein engelsgesichtiges Monster Ein paar Meter von ihm entfernt stand ein Mann. Er war nicht besonders groß, aber von kräftiger Statur und hatte ein auffallend schönes Gesicht. Sein Haar war ungewöhnlich blond. In trockenem Zustand musste es fast weiß sein. Der Mann lächelte. Tims erster Gedanke war, Brutalität sieht immer gleich aus. Auch ein Lächeln kann sie nicht verbergen. Ein Junge, der das Feuer beherrscht. Eine Welle der Wut. Er konnte sie nicht kontrollieren. Er ballte die Fäuste und schlug gegen die Wand, bis seine Fingerknöchel bluteten, um den Druck abzubauen. Doch das Brennen seiner Brust schien direkt aus seinem Herzen zu kommen. Seine zweite Natur. Er konzentrierte sich, folgte dem Gefühl. Sein Instinkt war ein guter Ratgeber. Funken tanzten vor seinen Augen, Hitze wallte durch seinen Körper. Er schloss die Augen und sah, wie die Hitze zu Feuerzungen wurde. Ein dreizehnjähriges Mädchen, das um ihr Leben kämpft. Seit David aufgetaucht war, hatte sie sich verändert. Ihre Entschlossenheit war überzeugend und eindrucksvoll. Tröstlich. Er konnte es nicht in Worte fassen, aber dieses Mädchen schwelte förmlich vor Kraft. Ihre Verzweiflung war rein äußerlich, auch wenn sie selbst es nicht wusste. Ohnmächtiger Zorn überkam sie. Sie wollte schreien, bis sie keine Luft mehr hatte. Sie dachte an ihren Vater, ihre Mutter und Nathaniel. Sie dachte an Nikolas, der sich noch immer nicht gerührt hatte. Die Verzweiflung machte sie rasend. Sie ballte die Fäuste. Selma spürte, wie das Adrenalin in ihren Adern brannte. Eine ungeahnte Hitze, unglaubliche Wut. Und dann tat sie etwas, das sie unter gar keinen Umständen hätte tun dürfen. Sie gab dem Druck nach. Als Selma den langgezogenen Pfiff des Zugbegleiters hörte, atmete sie auf. Niemand hatte sie aufgehalten, nichts war mehr dazwischen gekommen. Ruckartig setzte sich der Zug in Bewegung. Es roch nach Desinfektionsmitteln, dennoch war das Abteil schmutzig. An der Wand neben ihr klebte ein Kaugummi, in der Rille unter dem Fenster steckten zerquetschte Pommes. Sie verzog das Gesicht und lehnte sich in Eddys Richtung, so sodass sich ihre Schultern berührten. Er sah sie an und lächelte. Nach den Wellen der Erleichterung folgten die Wellen der Sorge. Wie würde Tim reagieren? Hatte sie ihren Eltern nicht schon genug Kummer bereitet? Außerdem wimmelte der ganze Plan nur so vor Lücken. Aber die größte ungeklärte Frage war, was erhoffte sie sich eigentlich von dieser irrsinnigen Unternehmung? Was trieb sie an? Wenn sie ehrlich war, dann war es keine bewusste Entscheidung gewesen, sondern die Reaktion auf etwas Verborgenes in ihrem Innern, das drängte und drückte. Sie musste diesen Jungen finden. Das war unumstößlich. Und sie hatte nur einen Nachmittag, um zu klären, warum. Plötzlich verspürte sie Angst. Ein Gefühl, das aus ihrem Bauch kam. Das Gefühl, dass der heutige Tag eine Wendung in ihrem Leben bringen würde. Eddie tippte sie von der Seite an. Sag mal, seit wann hast du eigentlich ein Hörgerät? Seit ich zwei bin. Was ist passiert? Nichts. Ich habe von Geburt an schlecht gehört. Es musste nur festgestellt werden. Und jetzt? Was hörst du? Auf der einen Seite fast normal... Und rechts fast nichts. Halt dir mal das Ohr zu. Er tat es und sie sagte, jetzt hörst du so wie ich. Er schüttelte den Kopf und nahm den Finger aus dem Ohr. Hm, irritierend. Ja, das ist es. Und man kann es nicht reparieren? Nein. Da musst du immer ein Hörgerät tragen? Ja, aber später bekomme ich eins, das man kaum sieht, wenn ich nicht mehr wachse. Sie sah ihn an. Du findest es hässlich. Nein, ganz und gar nicht. Er wurde rot. Naja, es ist irgendwie süß. Süß? Ich weiß auch nicht, du bist klug und hübsch und mutig, aber das Hörgerät und deine Größe, also du bist nicht gerade groß. Irgendwie bekommt man das Gefühl, dich beschützen zu müssen. In Heuverstadt angekommen, fiel es ihnen schwer, sich zu orientieren. Überall standen oder liefen Menschen mit Koffern und Taschen. Die meisten Leute hatten es eilig, sodass sie ein paar Mal angerempelt wurden, als sie stehen blieben und sich umschauten. Die Rolltreppe brachte sie auf die untere Ebene des Bahnhofes. Neben einer Anzeigetafel für An- und Abfahrten hing ein großer Stadtplan. Selma stellte sich davor und überflog unzählige Straßen und Ortsteilnahmen, öffentliche Gebäude und Plätze. Sie versuchte in der ellenlangen Straßenliste, die Albert-Schweizer-Straße zu finden. Wieder wurde Selma angerempelt. »He«, sie schaute dem Übeltäter mit wütender Miene hinterher. Der Junge mit dem verfilzten, schulterlangen Haar sah sich kurz nach ihr um, lief dann aber ungerührt weiter. Er zog eine Geruchsfahne hinter sich her, die sie an den Inhalt einer Mülltonne erinnerte. Schnell und zielsicher bewegte er sich durch die Menge hindurch, und war bald im Gang zu den Bahnsteigen verschwunden. Selma wollte sich wieder dem Stadtplan zuwenden, doch da schoss sie ein Bild durch den Kopf. Ihr fiel die Kinnlade herunter, dann sprintete sie ihm hinterher. Sie hörte, wie Eddie ihren Namen rief, achtete aber nicht darauf. In Schlangenlinien rannte sie durch die Menge, stieß Leute zur Seite und stolperte über Koffer. Doch der Junge war wie vom Erdboden verschluckt. Vor ihr spaltete sich der Gang. Beim Abbiegen stieß sie mit ein paar Jugendlichen zusammen, die sich eine Chipstüte teilten. Die Chips flogen in hohem Bogen durch die Luft und regneten herab wie Schneeflocken. Jemand packte sie grob am Arm, doch sie riss sich los. Schließlich stellte sie sich auf die Zehenspitzen und sah sich um. Mist! Der Junge war nirgends zu sehen. Sie wollte schon aufgeben und zu Eddie zurückkehren. Da stieg ihr der Mülltonngeruch in die Nase. Der Junge musste ganz in der Nähe sein. Sie drehte sich im Kreis und durchforstete die Menge. Hinter einem dicken Mann im Trenchcoat entdeckte sie ihn. Er war stehen geblieben und bückte sich nach etwas. Sie erreichte ihn, als er sich wieder aufrichtete und etwas in seine Hosentasche steckte. »David? David Steiner?« Ihr Puls hämmerte. Der Junge drehte sich zu ihr herum. Sein Blick traf ihren. Schwarze, stechende Augen, voller Zorn. Plötzlich hatte sie das Gefühl, ihr würde der Boden unter den Füßen weggerissen. Ein Einsturz wie aus dem Nichts, ein Erdbeben, das ihr Inneres durcheinander schüttelte. Sie verspürte den Drang, wegzulaufen, so schnell und so weit sie nur konnte. Sie wich zurück. »Bleib stehen.« seine Worte nagelten sie auf der Stelle fest. Nikolas stand dem Mädchen gegenüber, das eigentlich in seinen Träume gehörte. Darin war sie ihm noch kleiner vorgekommen und jünger, aber sie war es. David. Der Name wirkte wie ein Schlüssel zu seiner Erinnerung. Alles, was jahrelang unter einer schmutzigen Schicht aus Manipulation, Gewalt und Angst begraben lag, brach hervor und erfüllte ihn mit Ruhe und Klarheit. »Warum konnte ich mich nicht an seinen Namen erinnern?«, dachte Nikolas. »David.« dieser Name gehörte nicht irgendeinem Jungen. David war der Name seines Bruders, aber das hatte er bis zu diesem Zeitpunkt vergessen, denn seine Erziehungsberechtigten hatten ihm alle Erinnerungen, seine Seele und seine Identität genommen. Aber jetzt erinnerte er sich, denn er hatte sich von ihnen befreit. Der Name seines Bruders war David. Er war sein Zwillingsbruder. Sie waren von langer Zeit getrennt worden, in einem anderen Leben. Selma war nicht vorbereitet. Verwirrt betrachtete sie den Jungen, der reglos vor ihr in der Menge stand. Das, was ihr als erstes ins Auge gefallen war, nämlich seine schwarze, verfilzte Mähne, betonte seinen wilden Gesichtsausdruck ebenso wie seine kräftige, muskulöse Statur und sein bronzefarben Tür. Trotz seiner offensichtlichen Feindseligkeit fielen ihr seine Ebenen nahezu perfekten Gesichtszüge auf. Er hätte umwerfend schön sein können, doch der Zorn in seinen schwarzen Augen war zu furchteinflößend. Im Augenwinkel bemerkte sie, wie sich Eddie neben sie schob. »Wer ist das?« flüsterte er. Auf ihn schien der Junge dieselbe furchteinflößende Wirkung zu haben, denn sie spürte, wie sich sein Körper neben ihr anspannte. »Das ist David«, brachte sie über die Lippen. Unter dem Blick des Jungen schien sogar das Sprechen eine Herausforderung zu sein. »Das?« »Ja, das ist der... Du weißt gar nichts.« Die Stimme des Jungen war schneidend, fast bedrohlich. Wut blitzte in seinen Augen. Selma wich einen weiteren Schritt zurück und zog das Foto hervor, das sie im Haus am See gefunden hatte. Das Foto von David.« hier, das bist du doch. Nikolas Hand vor und riss ihr das Foto aus den Fingern. Woher hast du das? Wie vom Donner gerührt starrte er darauf. Aus einem alten Haus. Das Foto zitterte in seiner Hand. Wer bist du? Als sie nicht antwortete, wurde sein Blick kalt wie Eis. Haben sie dich geschickt? Was? Was meinst du ich? Ob sie dich geschickt haben? Seine Stimme war laut und schneidend. Leute drehten sich zu ihnen herum, beobachteten sie neugierig. Der Junge hielt ihr das Foto vor die Nase. »Das bin nicht ich!« Selma streckte die Hand aus und entzog ihm das Foto. Dabei berührten sich für den Bruchteil einer Sekunde ihre Finger. Erschrocken zuckte sie zurück. Es fühlte sich an, als hätte sie sich an einer heißen Herdplatte verbrannt. Gleichzeitig schrien tausend Stimmen in ihrem Kopf. Worte, die sie nicht verstand. Am Gesichtsausdruck des Jungen sah sie, dass er es auch gespürt hatte. Doch er fing sich rasch wieder und blickte noch einmal auf das Foto in ihrer Hand. »Wo ist er?« Wer? fragte Selma verwirrt. Er, brüllte der Junge und zeigte auf das Foto. Die Luft um ihn herum schien wie in aufsteigender Hitze zu flimmern. David? Wir dachten. Eddie fiel ihr ins Wort und in den Rücken. Du dachtest das. Wo ist mein Bruder? Der Junge atmete tief ein und wieder aus. Das Flimmern um ihn herum verschwand, und auch sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Sie stand da und sah zu, wie jegliches Gefühl aus seiner Miene verschwand während der Lärm der Stimmen in ihrem Kopf sich mit dem Lärm der Zivilisation vermischte. Nikolas verstand die Zusammenhänge nicht, doch er hätte das Mädchen zwingen können, ihm alles zu sagen, was sie wusste. Der Junge neben ihr sah nicht so aus, als könne er irgendetwas dagegen ausrichten. Ihm fiel das lächerliche bunte Gerät an ihrem Ohr ins Auge. Was wusste dieses behinderte kleine Mädchen schon von seiner Welt? Ihr mickriger Begleiter sagte, Selma, lass uns gehen, das ist nicht der Junge, den du suchst. Das kommt alles nur von deiner Besessenheit. Sie antwortete ihm nicht, drehte sich noch nicht einmal zu ihm herum. Ihr durchdringender Blick fixierte weiterhin Nikolas Gesicht und das ging ihm langsam auf die Nerven. Er packte ihre Hand. In diesem Moment spürte er, was sie war. Er zog sie zu sich, fest, so dass sie zurückstolperte und gegen ihn stieß. »Wo ist mein Bruder?« raumte er ihr ins Ohr. Sie wollte zurückweichen, doch er hielt sie fest. Sie versuchte in seinem Gesicht eine Reaktion abzulesen, aber da war nichts, kein Ausdruck, keine Regung. Sein Äußeres verriet nie etwas von dem, was in seinem Inneren vorging. »Lass sie los«, sagte ihr Begleiter. »Ist schon gut«, sagte das Mädchen. Plötzlich meldete sich sein konditioniertes Nervensystem. Sein innerer Alarm sprang an. Das bloße Gefühl einer Veränderung hatte ihn ausgelöst. Er ließ ihre Hand los und starrte den Gang hinunter. »Verschwindet! Schnell!« Er gab ihr einen Stoß. »Los!« Ihr Begleiter blickte in die Richtung, in die auch er zuvor geschaut hatte. »Was ist los?« »Ihr sollt verschwinden!« das Mädchen sah jetzt ängstlich aus. »Komm, Eddie, wir gehen.« Nikolas nahm eine Bewegung wahr, die den anderen verborgen blieb. Jemand bahnte sich einen Weg durch die Menge auf sie zu. Als sich die Menge der Reisenden für einen Augenblick lichtete, sah er Gaila. Er war schon zu nahe, als dass das Mädchen und ihr Freund auch nur die geringste Chance gehabt hätten. Nikolas stellte sich zwischen das Mädchen und die Gefahr, die auf sie zukam. »Du wirst verfolgt. Er ist hier.« Das Mädchen versuchte an ihm vorbeizusehen. »Was ist los?« Ihr kleiner Begleiter zog das Mädchen an sich. »Scheiße, hat dein Vater rausbekommen, was du vorhast?« Nikolas schob sie ihm zur Seite. »Halt den Mund! Der, der euch verfolgt, will deine Freundin. Um sie zu bekommen, würde er jeden hier im Bahnhof umbringen.« Das Mädchen klapperte plötzlich mit den Zähnen. Sie sah völlig verängstigt aus. Nikolas schob das Mädchen mit der linken und den Jungen mit der rechten Hand durch den Gang Richtung Halle, weg von Scaler, wobei er darauf bedacht war, das Mädchen mit seinem Körper nach hinten abzuschirmen. »Was hast du vor?« Fragte sie mit hoher Stimme. Nach draußen auf die Straße. Wenn es noch regnet, wird es schwerer für ihn, unsere Spur aufzunehmen. Der Junge verzog spöttisch das Gesicht. Unsere Spur? Was ist dieser Typ? Ein Jagdhund? Sei still! Nikolas sah sich um. Scala kam näher. Er stieß einen Mann zur Seite, der zur Auskunftstafel hinaufblickte, und schob das Mädchen und den Jungen durch die Ausgangstür hinaus. Es hatte aufgehört zu regnen. Dennoch befanden sich nur wenige Menschen auf dem Vorplatz. Wir müssen zurück in den Bahnhof, da sind mehr Leute. Er packte das Mädchen, zerrte sie im weiten Bogen auf die andere Seite des Gebäudes und rammte die Schulter gegen die Tür des Nebeneingangs. Er wählte den Weg zu den Bahngleisen und hoffte, dass dort noch mehr Menschen waren. Als er sich umsah, entdeckte er Scaler auf der anderen Seite der Glasfront. Er stand auf dem Vorplatz und sah sich um. Offensichtlich hatte er sie für den Moment aus den Augen verloren. Einen Moment lang wurde Nikolas von Erinnerungen bedrängt. Er war ein kleiner Junge, verängstigt. Er lief mit nackten Füßen über rote Erde. Vogelsang, der übertönt wurde von den Schreien der Sterbenden. Als der Mann herumfuhr, trafen sich ihre Blicke. Nikolaus sah die kalte Entschlossenheit, die unbändige Gier. Er stieß die beiden anderen in die Richtung der Bahngleise, blieb aber hinter ihnen, bereit, sich dem Kampf zu stellen, bereit, dieses Mädchen vor dem Schicksal zu bewahren, das er selbst hatte durchleben müssen.